Ich begrüße euch. Heute möchte ich mit euch über den Streit um die Mohammed-Karikaturen in Frankreich sprechen. Als Menschheit sind wir gerade in einer Phase, in der wir lernen, damit umzugehen, dass wir unser Leben nicht kontrollieren können. Bei den Mohammed-Karikaturen geht es oberflächlich um die Durchsetzung von der Freiheit, seine Meinung zu äußern. Und die Karikaturen fallen auch unter diese freie Meinungsäußerung. Doch was sich unterbewusst abspielt ist dass einige Menschen nicht akzeptieren können, dass sie das verhalten und auch die Überzeugung und das denken anderer Menschen nicht kontrollieren können. Wir können Gewalt anwenden und versuchen, andere Menschen zu beherrschen und dadurch Bedingungen schaffen, in denen wir meinen, wir haben recht viel Kontrolle über unser Leben bzw. über andere Menschen und wie sie sich verhalten. Antrieb dahinter ist, das Gefühl der Machtlosigkeit auszugleichen. Wenn ich Einflüssen von außen ausgesetzt bin, wird in uns das Gefühl der Machtlosigkeit aktiviert. Und das kann sehr intensiv und sehr schmerzhaft sein. Teilweise ist es mit Todesängsten verknüpft. Dann stellen wir uns vor, wenn ich in einer Kriegssituation bin und jemand anders ist mächtiger als ich oder hat Einfluss über mich, dann kann das mein Todesurteil bedeuten. Also diese Machtlosigkeit wird immer wieder durch das Verhalten oder das Handeln anderer Menschen ausgelöst. Und wenn ich nicht weiß, wie ich mit diesen Emotionen umgehen soll, dann ist eine sehr beliebte Strategie, den inneren Unfrieden im Außen zu lösen. Das heißt, alle anderen müssen sich so verhalten, wie ich es wünsche, damit ja nicht dieses unangenehme Gefühl der Machtlosigkeit in mir ausgelöst wird. Ich schreibe danach, mich innerlich ausgeglichen und zufrieden zu fühlen. Aber da ist dieses Gefühl der Machtlosigkeit. Jetzt kann ich versuchen, Einfluss zu erlangen und möglichst viele Faktoren, Einflussfaktoren zu beherrschen dann habe ich kurzfristig einen Ausgleich geschaffen, also Machtlosigkeit ist immer noch hier, aber kurzfristig wird es überlagert im Außen. Ich habe viele Menschen scheinbar unter Kontrolle. Ich beherrsche sie. Nur was ich jetzt zeigt beim Streit um die Mohammed-Karikaturen, dass wir auch mit Gewalt keine vollständige Kontrolle über andere Menschen haben. Wir sind vielleicht der Überzeugung, die Meinungsäußerungsfreiheit ist so ein wichtiger Wert, für den gilt es, lohnt es sich zu kämpfen dafür einzutreten. Gleichzeitig ist dieses Verhalten aber, von einer anderen Perspektive, rücksichtslos bzw. respektlos. Es scheint einige Menschen zu geben, die sich jetzt von den Karikaturen beleidigt fühlen, die sich an, stark angegriffen fühlen. Ja, Teilweise sind die emotionalen Schmerzen, die diese Menschen empfinden, so stark, dass sie bereit sind, anderen Gewalt anzutun oder sogar andere zu töten. Auch auf die Gefahr hin, selbst bestraft oder sogar getötet zu werden oder zu sterben. Das heißt, da sind Emotionen im Spiel, die sogar in einigen Fällen stärker sind als die Angst vom Tod. In dem Fall kann ich mit Bestrafung nicht mehr viel ausrichten. Jemand, der bereit ist zu sterben, da die emotionalen, Stärk emotionalen Schmerzen stärker sind als die Angst vorm Tod, dem kann ich noch so große Strafen androhen. Ich habe wenig Einfluss mehr auf diesen Menschen. Das heißt, was wir als Gesellschaft lernen, ist, dass wir unser Leben nicht unter Kontrolle haben. Wir müssen akzeptieren, dass es Teile unserer Gesellschaft gibt, die sich von unserem Verhalten wieder, auch wenn vielleicht die Absicht, gar nicht feindlich war. Wir wollen diese Menschen vermutlich gar nicht angreifen und beleidigen und, ihnen, und in ihnen emotionale Schmerzen auslösen. Aber wir tun es, unabsichtlich. Wenn sich diese Menschen, wenn sich Menschen von den Mohammed-Karikaturen angegriffen fühlen, und Schmerzen empfinden, emotionale Schmerzen, dann kann ich, Darauf pochen, ja, hier ist die Meinungsäußerungsfreiheit, und ich setze die mit Gewalt durch. Aber das löst das Problem nicht. Ich kann mit Gewalt und Kontrollen und vielen Maßnahmen und Überwachung einen bestimmten Schutz erzielen. Einigermaßen. Vollständige Kontrolle habe ich nicht. Ich kann nicht verhindern, dass irgendwo aufgrund dieser Thematik weiter Gewalt passiert. Wir können uns kurzfristig vor den Auswirkungen dieses Streits mit viel Gewalt und viel Aufwand schützen. Aber das Kernproblem? bleibt weiter bestehen. Und zwar, dass ein Teil unserer Gesellschaft ein Problem damit hat. Die haben emotionalen Bedürfnisse, die nicht mehr gestillt werden. Sie wollen respektiert werden. Sie wollen verstanden werden dass diese Karikaturen für Sie beleidigend wirken. Wenn wir jetzt als einzige Reaktion darauf versuchen, mehr Gewalt auszuüben und das Ganze einigermaßen zu kontrollieren, was fördern wir dadurch? Wir fördern mehr Gewalt. Wir fördern Rücksichtslosigkeit und Respektlosigkeit. Wenn ich Respekt für die Meinungsäußerungsfreiheit möchte, dann kann ich diesen Respekt nicht einfach erzwingen. Respekt und Frieden lassen sich nicht erzwingen. Ich kann jedoch Respekt, Frieden, Verständnis, Mitgefühl fördern, wenn ich das vorlebe. Das heißt, wenn ich Respekt will, muss ich Respekt auch vorleben, auch wenn dadurch meine Freiheiten eingegrenzt sind. Nur wenn ich diesen Teil der Gesellschaft auch integriere und ihre Bedürfnisse und ihre Probleme berücksichtige, kann ich langfristig Frieden, und eine gute Lebensqualität erhalten. Denn immer wenn es irgendwo Menschen gibt, die sich stark unausgeglichen fühlen, deren Bedürfnisse nicht gestillt werden, dann führt das zum Problem, zu einem Problem für die ganze Gesellschaft. Das wirkt sich negativ für die lebensqualität für alle anderen menschen auch aus das heißt wir müssen dort anfangen wo die bedürfnisse am größten sind es ist für uns vielleicht schwer vorstellbar wie sich diese menschen fühlen aber die gewaltbereitschaft gibt einen, ein, einen kleinen einblick wie groß diese inneren Schmerzen sein müssen. Wenn ich mich innerlich sehr stark unausgeglichen fühle, zieht sich auch mein Bewusstsein zusammen. Ich fühle mich nur noch mit Menschen, die gleich empfinden, gleich denken wie ich, verbunden. Die verstehen mich, die haben die gleichen Schmerzen, Probleme, Sorgen und Ängste. Aber alle anderen, von allen anderen grenze ich mich ab, da ich ja damit beschäftigt bin, die ausgeglichenheit von mir selbst und der gruppe der ich angehöre oder mich zugehörig fühle auszugleichen das heißt wenn wir menschen die große ja großes psychisches Unwohlsein empfinden, wenn wir diese Menschen ausgrenzen und sie nicht berücksichtigen in unserem Handeln, in unseren Entscheidungen, dann verstärken wir die Ausgrenzung. Da dadurch ihre Probleme ja nicht kleiner werden. Sie fühlen sich mehr und mehr von uns abgegrenzt. Und sobald ich einmal mich von jemandem abgegrenzt fühle und den als Objekt sehe, ein Objekt, das es gilt zu manipulieren, damit ich meine Bedürfnisse widerstehen kann, dann ist es auch viel wahrscheinlicher, dass ein Mensch jemand anderen Gewalt antun kann oder sogar töten kann. Wenn ich selbst ausgeglichen bin und zufrieden, kann ich mich auch um die Bedürfnisse anderer Menschen kümmern. Ich kann mit ihnen mitfühlen, sie vielleicht versuchen zu verstehen. Und sobald ich mit anderen Menschen mitfühle, ist es schon ganz schwer ihnen Gewalt anzutun. Daher die Schmerzen, die ich im anderen Menschen auslöse. Ich empathisch auch fühle. So, was können wir jetzt tun? Jeder einzelne von uns. Es gibt Menschen, die sind politische Entscheidungsträger. Die müssen für sich ihre Entscheidungen treffen. Aber was können wir jetzt als Teil der Gesellschaft tun? Erstens einmal mit unseren eigenen Emotionen klarzukommen, versuchen diese zu verarbeiten und inneren Frieden, innere Ausgeglichenheit zu schaffen. Denn äußerer Frieden ist das Resultat von innerem Frieden. Als zweites, wenn ich Phasen habe oder Momente, wo ich sage, ja, ich bin jetzt vollkommen zufrieden, ausgeglichen, mir geht es emotional sehr gut, dann habe ich die Möglichkeit, mich auch um andere Menschen zu kümmern. Und zwar in erster Linie einmal die in meinem direkten Umfeld, damit ich denen helfe, durch mein Mitgefühl, durch mein Zuhören, durch meine Aufmerksamkeit, dass deren emotionalen Bedürfnisse gestillt werden, damit meine direkten Mitmenschen Ausgeglichenheit, inneren Frieden, innere Ruhe erlangen. Oft ist es ja so, dass wir nicht ganze Zeit ausgeglichen sind, sondern da gibt es vielleicht einmal Tage, wo wir die ganze Aufmerksamkeit für uns selbst brauchen. Dann ist es wichtig auch die Zeit, sich die Zeit auch für sich selbst zu nehmen. Denn wie kann ich anderen helfen, wenn meine eigenen Bedürfnisse nicht gestillt sind? Aber an Tagen, wo ich selbst gute innere Ausgeglichenheit fühle und Kapazität habe, jemand anders zu helfen, dann bitte, dann können wir anderen Menschen, die vielleicht gerade einen schlechten Tag haben oder denen es schon länger nicht gut geht, dann können wir diesen Menschen beistehen und in unserem nach unseren Möglichkeiten helfen oder sie auch weiterleiten, wenn sie vielleicht professionelle Hilfe brauchen. Wir können auch versuchen, die Menschen, die sich jetzt aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen an angegriffen fühlen, diese Karikaturen. Wir können auch versuchen, mit denen mitzufüllen, diese zu verstehen, auch wenn wir jetzt da vielleicht keinen direkten Kontakt mit ihnen haben. Als Zusammenfassung, wenn wir Respekt und Frieden fördern wollen, dann müssen wir Respekt und Frieden auch selbst vorleben. Auch wenn es bedeutet, dass wir auf gewisse Freiheiten auch verzichten. Aus Rücksichtnahme und Respekt und Mitgefühl gegenüber anderen Menschen in unserer Gesellschaft. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Multidimensional Insights, Insights.